Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem Buffalo NAS-Modell WS6F12DL äh r wiederstellen können. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einem einen anderen NAS ein zweites Leben geben können, wenn sein Betriebssystem nicht mehr startet und Sie den Installationsdatenträger mit dem Standard-Symbol Anbild Bild verloren haben. Wie richte ich eine Windows-Server-Netzwerkverbindung ein und wie bekomme ich meine Daten zurück, wenn mein NAS nicht funktioniert. Also ich habe ein alten NAST Buffalo Modell WS-CWL mit sechs Festplatten. Das USB-Laufwerk mit dem Standardbetriebssystem war schon lange verloren, also beschloss ich Windows Storm Server 2012 darauf zu installieren. Das Standardsystem auf diesem Gerät war WSS 2008. Da das Standardsystem kein Laufwerk enthält und man sich nicht die Mühe machen will, einen Treiber für dieses Gerät zu finden, haben wir uns Entschieden, ein neueres System zu installieren. Das Betriebssystem für ältere Geräte finden Sie unter Archiv.org. Hier finden Sie Disk Image von früheren Versionen des Windows Server Betriebssystems. Sie können hier auch ein Betriebssystem wie in x open OpenMedia board oder TrueNAS installieren. Nachdem Sie das e heruntergeladen haben, erstellen Sie einen bootfähigen USB-Stick mit Windows Store Server 2012. Ich glaube nicht, dass wir uns mit dem Installationsprozess aushalten müssen da er sich nicht wesentlich vor jeder anderen Windows-Installation unterscheidet. Das einzige Problem bei diesem Modell ist, dass Sie das Bootlaufwerk an einen USB 2.0-Steckplatz anschließen müssen. An den zweiten Steckplatz muss eine Tastatur angeschlossen werden. Dieses NAS verfügt auch über einen vga ausgang für einen Monitor, der die Installation eines nicht standardisierten Betriebssystems ermöglicht. Sie ist also alles angeschlossen und bereit für die Installation des Betriebssystems. Um beim Start des NAS ein botfähiges Gerät auszuwählen, drücken Sie die Taste F12 auf der Tastatur, wählen Sie dann ein botfähiges USB-Laufwerk aus der Liste aus und starten Sie die Installation. Nach der Installation des Betriebssystems habe ich mit Hilfe eines Dienstprogramms Windows Storage Pool einen Rate Array der äh, Stufe 5 aus den drei angeschlossenen Laufwerken zusammengestellt. Hier ist ein einfach zuerst einen Pool von drei Laufwerken zu erstellen. und dann aus diesem Pool ein virtuelles Laufwerk mit Raid Level 5 zu erstellen. Das Ergebnis war ein Laufwerk mit dieser Kapazität. Das Laufwerk wurde dann im Netz freigegeben, um den Fernzugriff auf den Speicher zu ermöglichen. Danach können Sie mit ihm arbeiten, indem Sie es als Netzlaufwerk an einen anderen PC anschließen. Eine weitere Möglichkeit, den Zugriff auf Ihren Server über eine ICC-ICI-Verbindung einzurichten. Um eine ICCSI-Rolle auf dem Server anzurichten öffnen Sie Server Manager. Gehen Sie zu Dateien und Speicherdienste, File and Storage Service ICCSI. Wenn es hier keine ICCSI-Option gibt, klicken Sie auf Manage, Add Rolls und Future, Server Police, File and Storage Service. File and ICCSI Service. Aktivieren Sie hier Datei-Server und iCSI Zielserver, dann weiter und installieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, müssen Sie das System nicht neu starten und können direkt mit der Einrichtung des Zielservers beginnen. Gehen Sie dazu zurück zum Fenster Server Manager und öffnen Sie den Abschnitt Datei und Speicherdienste. Um eine neue virtuelle Festplatte zu erstellen, klicken Sie auf diesen Link oder öffnen Sie Ausgaben. Neue virtuelle ICCI-Festplatte. Wenn Sie das Fenster öffnen, wählen Sie die Festplatte aus, in meinem Fall ein RAID-Array, das Sie zuvor erstellt haben, und klicken Sie auf Weiter. Der nächste Schritt besteht darin, dem Laufwerk einen Namen zu geben, weiter. Geben Sie große und typ an, weiter. Das neue ICCI-Ziel, Next. Geben Sie einen Namen für das neue Ziel an. Im nächsten Schritt können Sie Initiatoren hinzufügen und die Serven angeben, die darauf zugreifen können. Auf der nächsten Seite können Sie die CHAP-Authentifizierung zwischen Servern konfigurieren. CHAP ist ein Protokoll zur Authentifizierung des Verbindungspartners auf der Grundlage eines gemeinsamen Passworts oder Geheimnisses. Für ICCCI kann sowohl eine einseitige als auch eine umgekehrte CHAP-Authentifizierung durchgeführt werden. Next. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind und starten Sie die Erstellung der Festplatte. Erstellen und nach Ver Verstellung schließen. Gehen Sie dann zu dem PC, an den Sie das virtuelle Laufwerk anschließen möchten. Starten Sie icc initiator und erstellen Sie die Verbindung her. Geben Sie die IP-Adresse in das Feld ein und klicken Sie auf Schnellverbindung. Wählen Sie den Server aus und klicken Sie auf Verstellerung. Geben Sie dann zur Datenträgerverwaltung und partitionieren Sie das virtuelle Laufwerk. Es wird im Betriebssystem als physisches Laufwerk angezeigt. Das Laufwerk wird dann im Explorer angezeigt, da das Gerät schon recht alt ist und eine Lebensdauer von etwa fünf Jahren hat, lohnt es sich, sich von dem Verlust wichtiger Daten in der Zukunft zu schützen. Wenn das Gerät ausfällt, wird der RAID Array einfach zerstört und alle Daten werden umgänglich. Um Daten von Ihren Festplatten wiederherzustellen, benötigen Sie eine spezielle Tretungssoftware Heldman RAID Recovery, kann Ihnen helfen. Ein ausgefallener Laufwerk wieder zusammenzusetzen und wichtige Daten davon abzurufen. Die NAS-Geräte von Buffalo bieten zuverlässigen zentralisierten Speicher für ihre privaten und äh, geschäftlichen Anforderungen. Doch auch wenn Buffalo-Systeme mit modernen Hardware und erstklassigen Sicherungs- und Wiederherstellungsprogrammen ausgetastet sind, können die dennoch versachen, wie jedes andere Speichersystem, sitzt sie trotz ihrem erhöhten, zuverlässig immer noch Einfällig für Ausfälle und Datenverluste. Verlorenes Geräte zeigen häufig Fehlercodes über ein LED-Panel an, um Probleme zu signalisieren. Diese Serie von langen und kurzen Blink-Signalen zeigt an, dass eine der wiederstellung erforderlich sein könnte. Die Meldung äh, 15 bedeutet zum Beispiel, dass ein oder mehrere Laufwerke ausgefallen sind. Um die besten Chancen auf eine Wiederherstellung zu haben, sollten Sie den Computer sofort abschalten und das defekte Laufwerk auszuschalten. Wenn Ihr NAS ausgefallen ist, ein oder mehrere Laufwerke im Array ausgefallen sind und Sie den Zugriff auf Ihren Speicher und die noch auf dem Laufwerk befindlichen Daten verloren haben, kann Ihnen raid Software helfen, Ihre Dateien wiederherzustellen. Die Software unterstützt alle gängigen RAID-Typen und die meisten Dateisysteme. Es kann nicht nur Daten von Buffalo NAS wiederherstellen, sondern auch von anderen herstellen, einschließlich Synology, Knapp, Promise, so usw. Die Software hilft Ihnen dabei, ein ausgefallenes RAID-Laufwerk wieder zusammenzusetzen, wenn Ihr NAS-Gerät, der Controller oder ein oder mehrere Laufwerke im Array ausgefallen sind. Mit seiner Hilfe können Sie wichtige Informationen wiederzustellen, die auf dem Laufwerk hinterlassen wurden, um den nas Speichern zu verwenden. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS-Gerät und schließen Sie sie an die Hauptplatine eines Windows-PCs an. Sie sollten die Reifenfolge des Festplatten markieren, indem sie in den Speicher angelegt wurden. Wenn auf der Hauptplatine nicht genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse vorhanden sind, verwenden Sie spezielle Verlängerungen und Adapter, wie die, die jetzt auf dem Bildschirm sehen. Sobald die Laufwerke abgeschlossen sind, starten Sie die Software. Das Dienstprogramm Programm setzt das gestörte RAID automatisch aus dem Laufwerken wieder zusammen und zeigt es im Softwarefenster an. Wie Sie sehen können, werden alle RAID-Parameter korrekt erkannt. So daten wiederherstellen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie öffnen. Wählen Sie dann die erste Datei Suche, Schnell Suche oder Verständige Analyse. Es wird empfohlen, mit der Schnelle Suche zu beginnen, die die Laufwerke sofort durchsucht und alle gefundenen Dateien angezeigt. Wenn Sie gewünschte Dateien nicht finden, wählen Sie Verständige Analyse. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü der Software, klicken Sie mit der Rechnermaustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Re-Analyse. Verständliche Analyse. Geben Sie das Dateisystem an und klicken Sie auf Weiter. In besonders komplexen Situationen empfiehlt es sich, eine Signatursuche mit aktivierten Kontrollkätzchen Tiefanalyse durchzuführen. Das Programm baute das zerstörte RAID im automatischen Modus problemlos wieder zusammen und fand alle Dateien, die auf dem Festplatten-Array gespeichert waren. Anschließend der hier mit einem roten Kreuz markieren gelöschten Dateien. Der Inhalt der Dateien kann in der Vorschau angezeigt werden. Suchen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie das Laufwerk oder den Ordner, in dem Sie die Dateien speichern möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Nach Abschluss des Vorgangs befinden sich alle Daten in dem angegebenen Verzeichnis. Außerdem können Sie eine vollständige Kopie eines Datenträgers in einer Datei speichern und dann mit diesem Abbild anstelle des eigentlichen Datenträgers arbeiten. Diese Funktion schützt die Daten auf dem Datenträger von Überschreiben, Abstürzen oder anderen Benutzerfällen. Bei einem si laufwerk mit einem funktionierenden Datenspeicher können Sie das Laufwerk direkt vom client system scannen. Starten Sie einfach die Software und scannen Sie das Netzwerklaufwerk. Verbinden Sie verzähllich gelöschte Dateien und stellen Sie sie wieder her. Diese Methode kann helfen, wenn Sie verzählliche Dateien aus dem Speicher löschen. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, die Festplatten aus dem Speicher zu entfernen. Stellen Sie eine ICCI-Verbindung her und versuchen Sie, das Laufwerk zu scannen, auf dem die Dateien gelöscht wurden. Wir haben bereits beschrieben, wie man eine solche Verbindung einrichtet. In schwierigen Fällen vor überschriebenen geschäftskritischen Daten auf den Festplatten kann das Programm möglicherweise nicht automatisch ein RAID erstellen. In diesem Fall ist die manuelle RAID-Erstellungsfunktion im Bilder verfügbar. Dazu müssen Sie alle Informationen über das gestörte RAID kennen. Öffnen Sie RAID-Bilder, wählen Sie manuelle Erstellung und geben Sie dann die RAID-Daten ein: RAID-Typ, Blockreifenfolge, Größe, Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus also denen das Array besteht und geben Sie deren Reifenfolge an. Als Ergebnis sollte es in diesem Fenster erscheinen. Wenn die Parameter korrekt sind, sehen Sie einen Verzankungsbau. Wenn nicht, sind die Parameter nicht korrekt oder nicht ausreichend, um das Array zu bestimmen. Möglicherweise müssen Sie den Offset angeben, auf dem sich der Anfang der Platte befindet. Dies können Sie mit einem Ex-Editor tun. Wenn alle Parameter angegeben sind, klicken Sie auf Hinzufügen. Das Array wird in diesem Manager angezeigt. Es bleibt nur noch Sie zu analysieren, eine schnelle oder vollständige Analyse zu wählen und die benötigten Dateien wiederherzustellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Dann gehen Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss!